Hallo Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Andi Räupé. Und wir heißen euch Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Hallöchen. Ja, im letzten Part haben wir drei Level abgeschlossen. Und zwar das letzte Level der äh, Space Und jetzt im Film im Tal. Im letzten Level. Ja. Der Solazo match Okay. Oh, das, oh ich glaube, das, das habe ich ja im, äh, im Trailer gesehen. Ich glaube, das ist ein cooles Level. Okay. Ich meine, das hat, hat man in, in dem Trailer gesehen. Was war's? Das sah aus wie, wie ein Rennen, also. Schnapp dir den Sieg mit deinem Solarauto im sonnenstrahl fällt schneller im schatten langsamer wie nach links oder rechts um die fahrspur zu wechseln okay wie funktioniert mit zwei spielen und wir schnappen uns erstmal unser, unser auto oh, so oh gott wir müssen wir so alles klar okay, das ist voll schwer. rechts nicht im schatten fahren schon wieder so viel multitasking ey. Da blume als rechts war eine blume also, egal nach rechts. und jetzt nach links und jetzt nach rechts das so machen aber es einfacher Geschenk. Geschenk. Ja, mir auch Schon an dem vorbei. Oh, wir müssen sogar erster werden, wegen... Wegen... Ich ganz pump flugzeuge Wo ist ein erst am Platz, ey. weiß nicht. Also als wenn ich Mario Kart gegen dich spielen würde, ey. Warum nicht nie zu Gesicht, ey. Das haben wir noch nie ausgegliedert. wir machen? Nein. Alles. Angst zu verlieren, ja, ich will sowieso nicht. Ja, warte, da ist schon. er. Warte. Da sind sie. Also, oh. langsam, ich so also Staub sehen. Ja, oh Gott. Okay, gut. <lacht> und abgeschossen. Das erste Blumen ist ja gibt ja nur zwei hier die am Rennen ist ja, aber wir haben alle roten Münzen ja yeah, yeah boah das haben wir gut gemacht ja aber die dumme war die auch noch okay dann lass uns das Level noch mal machen weil das Level ging relativ schnell ja war minuten und wir sind auch noch erster geworden. Nice Sache. Mal da, die Menge dreht durch. Und dort du ist 20 Herzen. Coole Sache. Oh, cool. Ich habe ja gesagt, gar nicht drauf geachtet, weil ich musste ja, musste ja lenken. Ja. Hey, ja, shit. wenn das? Moment, da Mission hat da ist ein da. Ja, ja, ja. Flaschenhütte. Ja, ich weiß, wo sie ist. Ich glaube, die habe ich gesehen. Ich glaube, die sind in diesem Level. Schwarz. Ja, die sind in dem Level. Wie sieht die da so rückwärts aus? Ey? Wenn, wir gleich, wenn, wir, wenn wir ja irgendwann sehen, wenn ja. wir die rückwärtslevel machen. Aber erstmal. Solar Zoom! Aber du sagtest, die Blume ist rechts gewesen. Genau. dann so fahren wir einfach nur die ganze Zeit rechts. Ja. Rechts. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Steig auf! Schon so, das ist Hey! Du, da fällt Ist das da rechts, rechts. Wir nein, einen nein, nein, rechts. nein, nein, nein, nein, nein, Gar nicht gut. Bin ein, bisschen, ein, ein Profi? Was ist ein Staub? Das Und unser Benzin! Ist auch der nach. Den schnappen wir uns. Aber ich habe schon Juhu! Okay, ja. ein bisschen näher. Ja wichtig ist beim Rennen fahren immer die engen Kurven nehmen. Das ist schneller. Genau! Äh. Wo ist er? Da ist er. Da ist er! Was ist das? Was ist das? Den habe ich gegeben, was hat gesehen. Ja klar! Jetzt wir müssen wir noch beein, denn wir müssen ein Rennen gewinnen. Oh, oh, hast du Ding gesehen? Ja. Hast du mein Fuck hat ich das mal gesehen? Alter, machst du da? Ich bin voll hoch geflogen, hast du gesehen? Nach rechts. Du stehst mir im Weg. <lacht> wir da gesehen? Ich hatte sechs Eier. Schön. dann wären immer noch sechs Münzen gewesen. Wow. Aber ein cooles Will ich jederzeit noch mal machen? Ja, müssen wir ja auch irgendwann. Ja, aber nur noch rückwärts. Ja, wie auch immer aussehen geht ja, Ich glaube, mich das auch. Gut, nächster Level oder Level oder, oder mal kommt. Und das sollen wir erstmal. Geld ausgeben. 250. Geld ausgeben. Ja. Ah, ja. Shut up and take our money. Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, yes. wird um <lacht> <gerettet>. <lacht> Party. Ja, Party ja. Das ist so nur eine kleine Schatzkiste aus Plastik. Lustig! Hey, es ist ein Lotusblatt! Sieht genau aus wie eine echte Schatzkiste! Oh Mr. Krebs ist ja schon wieder ganz verschwitzt. Und wirkt der Berg. Lippenwels. Hm. Hm. Hm. Rotes Solarauto. Hm. Eine Kipbox. Äh, ne, ein kippblock Blau. In blau. Ja. Himmelsblaues Solarauto. Himmelsblaues? Da steht Himmelblaues. Okay. Und ein gelbes Solarauto. Mum, mum, mum, mum, schon ein bisschen so aus. Oh, ich bin so kaputt, ey, schon neue. 15 Grenzeblumen. Ich hab's nur auf ein bisschen Grenzeblumen. Mm -hmm. Ich hab's noch mal auf Blumen, das also nicht. Nee, Und? das ist doch kein Boss. Schon viel besser. Schummerland. Okay. Ich glaube, so viel kann er gar nicht mehr kommen. Sind ja, und dann kommt das Juwel no. munkeln im Dunkeln. Oh. Oh, gruselig. Ja, da ja, sind die ganzen Geister in diesem Spiel. Ja. Gruselig, ja, und so am besten gefallen. Ja, wir lieben sie doch. Wir würden dafür sterben. Ja, okay. Vielleicht sind wir doch hier. Ja. Du, du, du, du, du, du. Was willst du uns sagen? Wenn er dich sieht, dann lauf. What? What? Was? Was? Was dir für ein Horrorgame auf einmal? Ja hier? Ah! Alter! Oh mein Gott! Er seid mir auf einmal für einen Slasherfilm! Alter! Was ist hier los? Ja, Auch. Au! Ne? Ja, da kann dann neben neben ins Licht reinkommen, ne, Oder? Niemals. Glaub nicht. Hey, Lakitu. Nein. Also, warum wirst durch die Fenster? Ich wollte es. Boah. Boah, das ja nicht. <lacht> das hat sie <sich> geduckt? <lacht> oh, Er ja. ja, dreht wohl durch, ja. Das ist schon drehend. Das ist so voll gruselig, ey. Ja. Ah. vielleicht müssen wir ja kriechen, damit die uns nicht sehen, oder so. Ah. Oh Gott, das ist voll gruselig. gruselig. Ja, das ist ein Spiel für die ganze Familie. Da kommt so ein Wahnsinniger. Na natürlich. Nein. Oh. <lacht> Dann werden Spiel für die ganze Familie. jetzt oh. Bin ein bisschen erstaunt, ja. erschrocken. war Auf eisen haben das ist doch voll gefährlich. Er hat schon irgendwie so angefangen, ey. wenn er die sieht, dann kommt Dann Ja. Dann <lacht> Er war wohl gruselig, wenn ich sie dann laufen, um dein Leben als ob es als ob du daran hängen würdest Moment mal, wir hängen an unserem Leben. Ja, Ey, wir sein. sollten die jetzt erst töten. Einen nach dem anderen, das gibt's es jetzt einfach nicht. Heute Wir sind nicht ohne Grund gewesen. Okay. Nein, ich möchte da nicht sagen. Lass uns nach Hause gehen. Wir gehen jetzt rein. <lacht> <lacht> nein, nein, nein, nein, nein. Lass uns nach Hause gehen. <lacht> nein, da Nein, lass uns nach Hause gehen. Weil schon auf einer auf eine Seite auch welche von denen sind, ne? dann muss man nach Hause gehen. Äh. Äh. Wenn man auch irgendwie töten kann, war äh. <lacht> ah. Ah. noch einer. Oh. Oh, schlachtet euch selber ab. <lacht> nicht du gehen. der er ist tot. Oder nee, nicht? Nee, das mag er nicht. Haban noch was? Komm noch näher. Los, komm näher! Ja. Das war taktische Sterben. Das ist Taktik und Strategie. Gott. Ah! Oh Gott. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> so habe ich das recht nicht ich als erstes aufgemacht. <lacht> ah. Hi. Kommt von hinten? Von hinten? Ah, es ist Alter! Das Geschenk! Aua! Das ist voll gruselig! Was soll das Nintendo? Ja, genau, lockt ihr mal darunter. Da oben ist noch ah. eine Wolke, macht die auch. Ich hab keine Herzen. Ja, jetzt taktische Sterben! Oh nein, ich hab's da nicht Oh, warte. Rennen, rennen, die kommen von hinten. Ha, hier kommen sie nicht hin. Oh, was? Kannst du nicht zielen? Ich hab' doch aufgezählt. Was? Ja. ja. Okay, wir sollten wieder okay, irgendwo, äh... Okay. Oh Gott. Oh, äh. Da! Was? Ah, yes. muss yes. oh, ja, okay. ah. ah. <lacht> ich weiß, hat den Winter wohnt. Mal darunter irgendwie kommen. Boah, da kommt er nicht runter, wissen? wir mit vollem Leben rauskommen, ey? Das ist ist auch gerade. Ah, oh. Oh, oh, mein oh, oh, ich da, da geht. Natürlich. Äh. <lacht> ah, seht <lacht> ihr schon? Ah, wo? Hab schon der nächste. Äh, ja. Äh. Äh. Nein, bin wir, äh, Zu dazu Tode gefallen. Naja, ja, ja. Na, super. Das ist noch einer? Aber wir haben alles schon. Okay. Wieder wollen nicht irgendwie hinter dem sein, oder? Keine Ahnung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da hinter was ist macht taktische sterben ja ich auch danach das taktische sterben ja ich war geschlagen ja ich mal gemerkt, dass ich da war also zu schnell waren und da kommen wir mal mit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 ja. Ey, wie soll man denn damit 20 jahre lang mal so eins, glaube ich, glaub ich. Ja, <lacht> das schaffen. freue mich auch gerade. Aber ich habe ja genug Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Okay. Uh. ja. 20 Minuten. Das machen wir noch? Okay. Machen wir machen Schleiche? Schleicherei allerlei. Okay. Mach mit Schleichen. Von diesen Typen, oder? Wenn er jetzt schon wieder mit diesem Typen ist, dann rast ich aus, ey. pass auf Er kommt von hinten. You know what I mean. <lacht> ja. so. oh, okay. ich verstehe. Ich habe es natürlich nur ausprobiert, ja, ne? alle. jetzt wundern. Boah. Dinger da. da wo ich drauf stehe. Ja. Da kommen die Typen raus, raus wenn sie sehen. Also. Äh. Ich glaub, das war ein Fehler. Ja. Habe <lacht> ich auch. Sollen wir noch mal neu starten? Ja, lass mal neu starten. <lacht> Neustarten. Ja. Ich habe nichts gesehen. <lacht> mein Stuhl. Ja. <lacht> schon wieder vergessen. Wenn wir denn da durchkommen. nicht aus Ja, wer ist er denn? Das, dass der Typ der rauskommt, wenn er uns entdeckt. Nein, nein. Oua. Ja. <lacht> was? Okay. so ich weiß. Ja, aber wir müssen halt ausmachen ja. ne? oh. <lacht> <lacht> Ich war vergesslich. so was du, uh. du den Alarm immer ausschalten? Uh. Uh. <lacht> das gefällt dir, hä? Oh, allem oft und ich oh, tue es zwei forst oh, ich kann es nicht da einschubsen weil macht überhaupt keinen sinn weil wir beide dann irgendwie dadurch leiden ah. Entschuldige, wissen sie nicht wie es geht danke äh, Okay so. Aua! Kommt der schon wieder her? Ey. Oh. Ist hier nicht irgendwo ein Ausschalter? bin oh. nicht. Oh, muss doch irgendwo ein Ausschalter sein. Der oh. da. ist einer. Name aus. Ja. So. Oh, ja, <lacht> Wissen die. Da. Das nicht von da. Nee. Boah! Ja, warte. Ja, das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann von dir. Boah. Boah. Ne? doch mhm. ja. hm? äh, nein nein ah ich wurde entdeckt wow oh, okay was abgestellt gut ich habe den Alarm abgestellt oder sind so stressig diese, ja, die <lacht> diese Level irgendwie. Ja, diese, wo die Gegner langsam anfangen unentspannt zu werden. Ja. Wenn die Gegner sich mal entspannen würden und nicht immer so unentspannt sein würden. Ja. Genau. Oh die. Haben sie schon in diesem Spiel? Ja klar, stehen haben wir schon gesehen. Ja. Okay. Ha! Oh nein. Ja. Oh nein! Hilfe! Mein ah, Nein, die kommen immer ja mal mitten aus nichts. Hier, hier. Das ist doch nichts, oder? Ach so. Oh! War oh. gegen die Kante geworfen. Entschuldigung. Das musste sein. Okay. Da. Ich bin jetzt nicht langsam weg, tot. Na, oh. so wie jetzt, Komm einfach mit aus dem Nichts. So, wir müssen den Alarm ausstellen. Da kommt da bestimmt irgendwie durch. Oh. <lacht> wir sind hier. Ja, oh. ich, ich glaube fest daran. Da ist ein Ausschalter. wir also, um, um, um, um, um, um. haben bestimmt hier irgendwo schon ein Geschenk verpasst im Mittelgrund. Willst du bitte auf den Knopf drücken? Danke. Na, aber willst du bitte nochmal auf den Knopf drücken? <lacht> <lacht> Was soll das? Licht an, Licht. An. Oh Gott. Wir sind ja schon angespannt. Ah, nein. Weil das, Dose? das ist eine Dose. Ja, sind Dose, aber oh. sind Dosen geil. Ah, das ist auch schalter. Dann kam er im letzten Moment ja so äh. da so angesprungen. Ich mal gleich am Ende. Oh Gott, nein, Nein. Ja, oh, wir haben irgendwas verpasst. Ne? Ja, eine Münze. Eine Münze. Eine einzige. Eine Münze. Eine Münze. Das gibt es eben nicht. Wir müssen ja eh nochmal ihn Ja. Das wird auf jeden Fall ein guter Backtracking-Part. Ja. Wenn nicht sogar zwei. Wir Direc. Hm. Nur ein Rendenbein part ja? Ja. Jetzt wollen wir jetzt weiter mit. Mit dem Level Zahnrosts-Fabrik. Mm. Gut. Ja, bis dann und ciao. Bye-bye.